Wenige Tage vor der dritten Tarifrunde für den öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi ihre Streikbereitschaft betont. Bis dahin will sie mit zusätzlichen Warnstreiks den Druck auf Bund und Kommunen noch einmal erhöhen. In mehreren Bundesländern legten Beschäftigte im Nahverkehr, in Verwaltungen sowie Kitas die Arbeit nieder. In Hamburg wurde der Hafen für große Schiffe gesperrt. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber ein Plus von 500 Euro monatlich. In Frankreich halten die Proteste gegen die umstrittene Rentenreform weiter an. Auch gestern demonstrierten landesweit wieder tausende Menschen. Dabei kam es wie hier in Nantes erneut zu Ausschreitungen. Am Mittag ging Präsident Macron in die Offensive und stellte sich in einem Fernsehinterview den Fragen der Moderatoren. Dabei verteidigte er seinen Kurs und erklärte, dass die Rentenreform bis Jahresende umgesetzt werden müsse. Sabine Rau in Paris. Präsident Macron hat also gerade ein Interview gegeben. Wie ist er aufgetreten? Was hat er gesagt genau? Ja, wir haben einen sehr dünnhäutigen und gereizten Präsidenten erlebt, der in der Tat sein Vorgehen, sein umstrittenes Vorgehen und die Durchsetzung der Rentenreform ohne Abstimmung im Parlament ausdrücklich verteidigt hat. Er hat gesagt, mir macht diese Reform auch keinen Spaß, aber sie ist notwendig und unabdingbar. Und er ist einen Schritt zugegangen auf die Sozialpartner und hat Gespräche in den nächsten Wochen angeboten. Das ist das, was er hier mehrfach unterstrichen hat. Hat er bei all dem denn vielleicht auch Fehler eingeräumt bei dieser Rentenreform? Er hat gesagt, er hat äh, vermutlich zu wenig erklärt, warum diese Reform notwendig ist, dass kommende Generationen für äh, die Renten der jetzigen werden zahlen müssen, dass das nicht genügend durchgedrungen ist. Er hat aber gleichwohl festgehalten an seiner Premierministerin, deren Rücktritt ja immer wieder, äh, zuletzt gestern, gefordert worden ist und hat angekündigt, eine Agenda bis 2030 vorzulegen, eine Reformagenda vor allen Dingen für die Bereiche Arbeit, Gesundheit und Klima. Das möchte er in den nächsten Jahren, die ihm noch äh, im Amt bleiben. Das sind ja noch vier Jahre abarbeiten. Und man wird sehen, mit welchen Partnern im Parlament er das durchsetzen kann. Dankeschön, Sabine Rau. Danke nach Paris.